Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist immer noch Chris und in dem heutigen Video geht es mit meinen XPS Leichtbaumöbeln weiter. Wie das passiert, seht ihr jetzt. Bevor es jetzt aber richtig losgeht mit dem Video, wie ich meine Hängeschränke weiterbaue, noch der kleine Hinweis, in meinem letzten Video habe ich als Anlass genommen für die 1000 Abonnenten hier auf YouTube eine Munitionskiste zu bauen mit speziellem Inhalt. Die wird verlost und wenn ihr da euch das anschauen wollt, hier nochmal der Link oben in der Ecke. Und jetzt geht's los mit den Hängeschränken. Wer das Video vorher noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch oben in der Ecke. Die ganze Herausforderung jetzt, wenn ich meine Hängeschränke ähm, ja, quasi laminieren möchte, äh, ist die Temperatur. Es wird jetzt Herbst, langsam Winter sogar. Ähm, man kann das Epoxy laut Hersteller nur bis 10 Grad verarbeiten. Ich hoffe mal, dass da noch ein bisschen Toleranz mit drin steckt in dieser Angabe. Ähm, denn es ist halt jetzt gerade draußen äh, diese Woche nur so 8 bis 10, 12 Grad vielleicht. Am Montag werden es nochmal 13 Grad. Da äh, werde ich ein bisschen früher Feierabend machen, hierher fahren in die Werkstatt. Und das Ganze in Angriff nehmen. Ich werde es hoffentlich zügig durchkriegen und dann werde ich meine Hängeschränke nochmal ein bisschen verstärken mit Glasfaser. Ne, nicht mit Glasfaser, mit Epoxy, aber nicht mit Glasfasergewebe, denn ich habe einen kleinen Tipp bekommen. Der Austausch nach dem letzten Video war sehr schön, fand ich, sehr angenehm. Es gab zwar auch ein paar kritische Töne, aber hat für mich sehr viel gebracht und ich habe ein bisschen was dazugelernt. Und eine Sache, die ich ausprobieren werde, ist das hier. Ich habe 14 Meter ähm, Baumwollstoff gekauft. Ähm, ich dachte eigentlich 14 Meter am Stück, aber es sind 14 mal 1 Meter, glaube ich. Ähm, das sollte genauso gut funktionieren. Nicht, nicht, nein, nicht ganz genauso gut, aber ebenfalls sehr gut. Anders gut. Ähm, denn die Fasern verstärken und sind ja auch durchgängig und verstärken das. Das Epoxy gibt die, die, die ähm, Stabilität darin und äh, damit sich das Ganze auch gut verbindet, das Epoxid und äh, die Fasern aus der Baumwolle, welches Ganze noch vorbehandeln und reinigen mit, mit Aceton. Äh, damit die Fasern auch wirklich aufnahmefähig sind nicht irgendwelche Rückstände drin sind, die das Verkleben und Verbinden zwischen diesen Werkstoffen verhindern oder behindern können. Also wir machen das Ganze mal kurz ein bisschen sauber. Ich werde das Ganze vorbereiten, weil jetzt ist gerade ein bisschen zu kühl, zu spät, um zu laminieren. Oder das Ganze halt so, verkleistern, so verkleben, damit ich dann am Montag durchziehen kann. Damit mir nichts mehr im Weg steht und das Ganze flüssig durchläuft. So, da sind wir jetzt. Ich habe ein bisschen Wasser in den Kanister mitgebracht von zu Hause, weil fließend Wasser ist hier ja nicht. Eine Schüssel zum Klarspülen mit dem Wasser, Acetonbehälter und hier die Stoffe. Und wer sich jetzt fragt, warum das hier bei mir immer so ein bisschen krautig und wild aussieht, warum überall Klopatschrumpf liegt, das liegt daran, dass ich vielleicht nicht nur ganz YouTuber bin jetzt, sondern eher noch viel mehr Handwerker. Und es sieht halt ein bisschen nach Arbeit aus, bei ja, also ist hier keine super fein geleckte Werkstatt, hier wird gearbeitet. Also, wir legen den Zahn zu und machen das hier mal ein bisschen sauber. Den Stoff, nicht die Werkstatt. Also heute nicht. Also wie ihr seht, ich habe mir den Plan nochmal durch den Kopf gelassen und ein bisschen angepasst das Ganze hier unten in den Schlüssel mit Aceton getränkt, vollsaugen lassen und durchgespült wird jetzt hier mit der Maschine zu Hause. Also meine Hängeschränke sind äh, durchgefilzt. Äh, noch nicht ganz fertig, wie man hier sieht. Ich habe da noch so ein paar Flächen, die ich noch nachholen muss. Aber äh, mir ist der Kleber ausgegangen. Aber das ist nicht schlimm, denn jetzt, werden wir das Ganze mal hier oben in die Ecke, äh, in die Ecken reinschrauben und gucken, ob es passt oder wie es passt. Und ähm, wenn ich dann soweit bin, dass ich es ganz fest mache, kommen ich natürlich auf die Kanten noch ein bisschen Kleber. Und ähm, hier für die Fronten, für die... Front, für die ähm, Klappentüren oder was auch immer da rankommt, werde ich mir noch ein bisschen was überlegen. Das ist noch nicht ganz fertig. Genauso wie auf der Seite hier der größere Schrank. Auch da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Aber wir schauen jetzt mal, wie das hier reinpasst. So. Sitzt. Wir kommen jetzt mal zu einem kleinen Fazit, was das Thema Leichtbau mit XPS-Möbeln hier angeht. Ähm, was kann ich dazu sagen, jetzt nach meinen Erfahrungen? Ähm, es ist sehr leicht zu bauen, finde ich. Es ist nicht so schwierig. Leicht zum einfachen Gewicht und vom handwerklichen Können her nicht so die Herausforderung, wie ich finde. Ähm, der, der Faktor Leichtigkeit ähm, ist auch der einzige, der wirklich zum tragen kommt. Was für ein Wortwitz. Ähm, denn alles andere spricht gegen den Leichtbau mit XPS-Schaumstoffmöbeln äh, mit den Platten. Denn es ist zum einen sehr zeitaufwendig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange für die paar Hängeschränke brauche. Man könnte das Ganze auch, wie in den Kommentaren in den vorherigen Videos schon gesagt, mit Sperrholz, also Multiplex. 3 mm Multiplex geht auch. In den Ecken vielleicht ein bisschen noch versteifen mit irgendwelchen Winkelchen, also Holzwinkeln. Und dann ist das genauso schnell und leicht. Man bräuchte vielleicht eine Handkreissäge oder irgendwo eine Stichsäge, um das hinzukriegen. Hier reicht das Cuttermesser, aber ich glaube beim nächsten Mal würde ich selber auch wieder zurückgehen auf Multiplex. Ich konnte jetzt leider keinen äh, Gewichtsvergleich machen hier in meiner Werkstatt, denn ich habe eine Waage, die geht nur bis 3 Kilo. Ich glaube die Schränke sind leicht über 3 Kilo, also die Waage hat es nicht mehr angezeigt, was es wiegt. Ähm, viel schwerer wird es aber glaube ich auch nicht sein. Ähm, die Festigkeit kann ich sagen, das hält wirklich einiges aus. Ich werde mich jetzt noch nicht dranhängen, weil es ist ja nur noch provisorisch festgemacht. Aber XPS ist, was die Kompression angeht, verträgt es einiges. Es hält, man drückt punktuell rein. Man kann es auch bis zu einem gewissen Grad biegen, aber dann bricht es halt irgendwann. Und was in den anderen Videos auch noch kommentiert wurde zu dem Thema, ist das Thema Brandgefahr. Was kann ich jetzt dazu zum Thema Brandgefahr sagen? Ich habe ein bisschen recherchiert, ich bin zwar jetzt kein Experte, meine Meinung ist meine persönliche und nicht als allgemein verbindlich anzusehen. Das sind meine Erfahrungen, was ich recherchiert habe, ist, dass XPS ungefährlich ist. Die Frankfurter Feuerwehr hier bei mir vor der Haustür hat mal recherchiert, bei 180.000 Hausbränden waren nur viermal die Dämmstoffe mit im Spiel. Das ist 0,00 2,5 Prozent, glaube ich. Ich habe mich was ausprobiert. Ich zeige euch das Ganze, wie es aussieht, wenn XPS brennt. Denn XPS wird erst ab 100 Grad flüssig. Das heißt, es schmilzt, es verliert seine Form und erst ab ca. 350 bis 400 Grad fangen diese Dämpfe, die da entstehen, selber an zu brennen. Aber XPS brennt von der Flamme weg und geht dann aus. Das heißt, es braucht eine Flamme, eine andere Zündquelle, um selber auch zu brennen. Ähm, wenn jetzt das Feuer irgendwann nicht mehr auf, die, auf das XPS direkt drauf flammt, ist das Feuer auch am XPS zu Ende. Dann war es das. Auch wenn XPS brennend tropft, war es das. Es brennt nicht weiter. kein Brandbeschleuniger. Wenn das jetzt hier anfängt zu brennen, das drauf drunter, da drunter der Schrank ist zwar versaut, aber er brennt nicht. Nicht wegen dem XPS, wenn dann, weil das Holz daneben brennt. Was kann man also sagen? Ist XPS gefährlich zu verbauen? Ist XPS ein Brandbeschleuniger? Wie ihr gesehen habt, ich habe hier ähm, das XPS und die Nähte, ähm, wo ich den ganz normalen Kleber verwendet habe, teilweise Acryl oder teilweise Montagekleber. Mit Acryl habe ich die Flächen glatt gespartelt mit Acryl die Nähte gemacht. Ähm, habe ich jetzt nochmal alles überlaminiert, entweder mit Glasfaser und Epoxidharz oder teilweise auch mit Baumwolle. Äh, die meisten Nähte habe ich mit Glasfasernähten, also mit Glasfaserstreifen, ähm, überlaminiert. In der Fläche, um das Ganze ein bisschen widerstandsfähiger zu machen, habe ich Baumwolle genommen. Das ist nämlich ein bisschen billiger, und funktioniert, denke ich, genauso gut. Denn die Fasern sind ebenso durchgängig. Die haben eine ebenso gute Verbindung eingegangen mit dem Epoxid, denn ich habe das mit Aceton gereinigt, ich habe das ausgewaschen zweimal. Ähm, das sollte wirklich gut halten. Und die Glasfasern, ähm, beziehungsweise die Baumwollfasern, die ich verwendet habe, gehen einmal komplett rum um den Schrank. hier bei denen bei denen hier habe ich einen Fehler gemacht, muss ich zugeben. Ähm, das konnte ich aber halbwegs ausgleichen, allerdings ist das nicht so cool geworden, wie bei den anderen schmalen ähm, und breiten Hängeschränken. Denn äh, ich habe das quasi einmal eingewickelt. Das geht quasi von der, von der Kante hier einmal rundherum, kommt hier wieder raus und endet erst hier wieder. Und das einzige, wo ich nichts gemacht habe, äh, wo ich nicht wirklich viel laminiert habe, ist hier eine äh, Naht, die ich ausgelassen habe. Aber so what? Das wird trotzdem halten. Das hält wie Sau. Und ich möchte jetzt noch kurz ähm, was richtigstellen. Ich mache das hier zum ersten Mal. Ja? Ähm, ich bin jetzt kein Schreiner, ich bin kein Tischler, ganz normaler Elektri Elektriker. Mehr, also Das ist mein Gebiet. Ähm, auch Filzen habe ich jetzt das erste Mal gemacht. Der XPS-Aufbau war ein Experiment. Ich habe es ausprobiert, ich habe es im Internet gesehen, in, auf anderen YouTube-Videos. Das fand ich sehr spannend, interessant. Es war es mir wert, das auszuprobieren. Es hat für meine Verhältnisse ausreichend gut funktioniert, um es in der Kabine zu verbauen. Ähm, Details könnte man besser machen, wenn man das nächste Mal sowas angeht. Aber ich persönlich werde es wahrscheinlich nicht nochmal anwenden. Es war eine coole Erfahrung, es hat Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass man andere Sachen sehr gut daraus bauen könnte. Ähm, aber für den Möbelbau würde ich zukünftig wieder ganz normale Multiplexplatten nehmen. 3 mm in der Fläche ist äh, dick genug. Um leichte Möbel zu bauen und ähm, stellenweise, wo die Montagepunkte ist, kann man natürlich was stärkeres äh, anleimen und festschrauben. Aber ähm, bitte es mir nach, es ist hier nicht alles perfekt. Ich mache das auch zum ersten Mal. Eine Kabine bauen. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, was man besser machen kann, ich bin offen dafür, schreibt es mir auch in die Kommentare rein. Ähm, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, Falls ihr es noch nicht getan habt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, den Kanal hier zu abonnieren. Like da lassen, würde ich mich darüber freuen. Und wie immer Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr einfach immer unten unter die Videos reinschreiben. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.